Wir trennen hier unseren Willen. Das ist ein ordentliches Haus. Ja, schon klar. Ich sag's nur mal so. Du bist geduldig. Du erkennst komplexe Zusammenhänge. Komm, stell dich mal hinten an. Du hast die Ruhe weg. Wow! Black is beautiful. Wo kommst du denn her? Ich brauche für zu Hause jemanden. Scheißegal, wenn du kein Deutsch kannst. Kommst du einfach mit? Du bist souverän. Hey. Geh doch zurück in dein Scheißland. Du magst den Umgang mit Menschen. Ich bin aus Frankfurt. Und dir geht das trotzdem alles auf die Nerven? Uns auch. Rassistische Gewalt ist kein Problem Einzelner. RESPONSE – Beratung für Betroffene von rechter und rassistischer Gewalt – ein Angebot der Bildungsstätte Anne Frank.